mal, kannst du nicht mal neben den anderen. Da hinten, in Busch setzen. mit Jana. Auch so. Ach so, okay. Warte, kann man irgendwie das Hardware machen? Geil. Die Zunge machen oder so wie er. Jetzt war doof, weil jetzt sind noch alle im Hintergrund, aber es macht ja nichts. Drück mal ein bisschen wieder ran, Pilot. Ich kann es kurz offline, ich brauche ein Bier. Ähm, ähm anti Gedenk, ein anti Getränk natürlich. Isotonisches Mischgetränk. <lacht> so, danke. Gerne. Doch nur don't drink and drive. Bin ich bin nachher wieder so da. Okay. <lacht> <lacht> Chef zurück. So, Thomas bist du da? Ja. Jana bist du da. Daniel. Natürlich. Und der Strunzkopf, der ist nicht zu groß für dich, gesagt. da. Nice! Alphi halt, wird das alles? voll vollständig. Hey. Äh, wo ist denn der, da der Möchtig, ja. den Typ? Da. Ja. So, äh, ich hab deine Leute mit damit gebracht. Oder auch nicht. <lacht> Was haben die da gemacht? Die ah, haben äh, da hinten Gras geraucht und Kokain genommen. Verständlich. Dick ist Alter. also. Mit Karol gewaschen. Oh, oh. Nix für dich. Kokain. Kokain kriegt nur Alpha. Wir kriegen nur das, wir kriegen nur das gute Zeug. <lacht> was? Wie steckt das, das, ist das Kokain? Wir kriegen das, was richtig oh. ballert. Das Ah, das fallert Ach, also gut. Mehl. <lacht> hey, ich hab da kein Mehl. Also von daher. Ja, weil alles wohl. ausverkauft Mal, Wenn du ja. Schüsse auf dem Auto abgibst, hätte ich gerne davor, dass du die Seitenspiegel zuerst erkennst. Warum siehst du dich nicht gern? <lacht> hm. <lacht> Der Fuck! Oh. Oh. Was ist denn die heute. also was? Was für ein hast oh. du heute Morgen dauernd Oh, hallo allein, Leute! Leute, Nein. Leute! Nein. Bitte Nein. Leute, Nein. Game Face! Warte, weiter geht's! So Leute, wir haben einen ganz akuten Notruf von einem Fischtrawler, ganz im Süden. Wir haben schon auf der Karte eingezeichnet. Die sagen, dass sie ähm, mehr als einen Verletzten an Bord haben. Und weiterhin mit Waffengewalt von ähm, Piraten auf Schlauchbooten bedrängt werden. Ähm, ihr habt Freigabe, die Piraten mit Feuergewalt von ihrem Vorhaben abzubringen. Ähm, dürft sie auch töten, wenn die Möglichkeit besteht. Und bitte an Bord die Verletzten versorgen. Und diese dann zurückbringen. Jalla! Gut! Jalla! Ihr bleibt die, ihr bleibt den... Uh, Leute, road, es fallen Schüsse, aufsitzen! Gehen. Könnt ihr alles über Funk machen! bravo muss sofort auf dem Cover. Warte, ich dann, kommt dabei fast zwei Meter. Alpha Bravo hergehört, und zwar hätte ich gern das folgendermaßen, dass äh, Alpha wird die Overwatch-Position nehmen und Bravo wird rumzirkeln und feuern. So verstanden? Bravo verstanden. Bravo! Jo! Sollen wir dann auch schon direkt engagen auf den Zähler? Positiv! Pierre Russe. Pierre Russe. Compris! Arousse! Arousse! Rousseau! Thanks to sign! Compris! Egel 2, Egel 1, nimmt violette Linie, Ihr geht direkt zum Target. Beginnen mit dem Beschuss. So verstanden. Lied von OPZ. Gehört. Es befinden sich übrigens auch Zivilisten an Wasser, die versuchen an Land zu schwimmen. Bitte auf die aufpassen und wenn sich die Lage beruhigt, aufnehmen. So verstanden. Ich weiß nicht, ob es technisch möglich ist, aber wir versuchen es. Wenn sie nicht kooperativ sind, nehmt sie fest und bringt sie zurück zur Basis. Und auch die Verletzten bitte evakuieren vom Schiff. Gehört. Wir sehen zu unserer Linken der Züberschriften. Was äh, sollen wir tun? Du bist ja auf der 100, oder? Du hast ja gehört. Aufnehmen und ja. Zuerst wird der Feind ausgeschaltet. Okay, ist so aber ja schon auf. So, Alpha übernimmt die Jagd, äh, Bravo landet und holt die Zivis.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 Äh, Wir sind jetzt auf dem Boot, zwei Verletzte. Jo. und macht den äh, Digital Channel 100, bitte. Es mhm. wird zu so kompliziert, die Umschauer bleiben auf der 100 und gut ist. Ja. Aufwand, Bravo. See that. Copy that! Oh, vielen äh, lieben Dank. Ah. Hörst du mich? Ja, ja ich kann Richtig. sie hören. Sauber. Äh, vielen lieben Dank, da, da sind noch Verletzte auf dem Boot. Ja, die werden gerade versorgt. Okay. Äh. Ähm. Kann Ihr ich Schatz. ihnen irgendwie weiterhelfen? Negativ, sie werden jetzt evakuiert. Äh, wir, ähm. wir ähm. würden dann in das Dorf gehen im Norden, wenn so sie uns weiter Ruhe. brauchen. Okay. Wie sollen wir sie von dort abholen und zurückbringen ans Festland? Oder? Ja, das werde ich mit meiner Genossenschaft klären, aber vielen lieben Dank. Eagle 1 landet im Dorf äh, in unserem Dorf. Eagle 1 verstanden. braucht brauchen irgendwas, wir kommen hier nicht weg, weil das Boot ist langsam bewegt, und wir sind hier durchs Boot durch. Dann springt ins Wasser und lasst euch vom Wasser holen. Wenn die Kranken versorgt sind, Gibt's rein, Probleme das? mit den Verletzten wir auf dem Boot? wir können wir haben soweit versorgt. Gibt's Probleme mit den Verletzten auf dem Boot? Hallo? nimmst du den Scher Könnt ihr mich hören? Gibt's Probleme mit den Leuten auf dem Boot? Gibt es Probleme mit den Leuten auf dem Boot? Der Pilot wollte gerade im Wasserleitverfahren an uns aufhören. Probiert es mal, wir kommen euch schlimmst mal entgegen. Mit ja, wir ab, Ja, geholt. mit. I'm not. Warte, Oh! Ja? Oh, oh, verdammte Scheiße! Oh. Das machen wir schon. Bleib nur, wir versorgen sie. Bleib, wo du bist! <lacht> wo ist mein Kumpel? Diese Dalle ist schon da nach Hause. Du, du kommst in das nächste Taxi. Okay. Äh, Eagle 2, hörst du mich? Eagle 1, hörst du mich? Eagle 1, Eagle 2, ebenfalls auf 540. über unsere Helis? Habt ihr keinen Funkkontakt mehr mit ihnen? Negativ. Weder auf 45 noch auf 100. Ja, dann würde ich sagen, dann... ...werden die anderen auf euch warten, bis ihr wieder in der Basis eingetroffen seid, wink wink. So bestanden, wink. Korrektur sehe gerade, dass ein Helikopter ohnehin auf dem Weg zu ihnen ist. Oh, Friedrich. Äh, er müsste halt zweimal fliegen. Dreimal. Wie viele seid ihr noch? Die zwei Teams plus ein äh, Arbeiter. Ja, so verstanden. Dann einen Teil der Leute mit dem Arbeiter aufsitzen lassen, der andere Teil wird dann von einem anderen sehr schnellen Heli zurückgeflogen. Jo, so verstanden. Bitte nochmal Meldung geben, wenn der andere schnelle Heli kommen soll. Hört. Um, ich bin und auf die Insel, wo soll ich euch aufsammeln? Direkt beim Dorf wieder. Check, 30 Sekunden. Versucht den Zivi nicht abzuhalten. Wir suchen jetzt unseren zweiten Heli -Wing Quick. Ja, gib Bescheid. So ist es.